Ort. Ja, wir haben uns jetzt mit digitalen 3D-Räumen, haben wir zwei schöne Inputs gehört. Äh, einerseits gesellschaftliche Relevanz. Ähm, das heißt, es steht fest, wir werden nicht mehr dran vorbeikommen. Es wird irgendwann auf uns zukommen. Wir haben ein ganz konkretes Szenario auch schon mal kennengelernt als Trauerraum aus der Reaktion der Corona-Zeit heraus. Und worum es jetzt geht, ist... Jahre der Einsatz von digitalen 3D-Räumen im Bildungsbereich. Für uns natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein Thema, was auf gar keinen Fall schon am Ende ist, aber wo es schon Erfahrung gibt. Und für diese Erfahrung haben wir den David Rödler hier, der nicht nur mit moderiert, sondern auch als Erwachsenenbildner und äh, Dozent auf verschiedenen Ebenen bereits mit diesen dreidimensionalen Räumen arbeitet und uns jetzt hier einen kurzen Input geben wird. Von daher, David, die Bühne gehört dir. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr, dass ich, dass ich hier sein darf. Es ist irgendwie auch total interessant, das zu, zu erleben, allein unser Setting hier und, und mich, mich so oft dann, dann auch zu sehen, auch noch vorne in dem, in dem Monitor. Begeistert mich auch, weil, weil mich ganz grundsätzlich äh, ja, Kommunikationsgeschichte und Interaktion insbesondere immer irgendwie äh, fasziniert hat. Und, und wenn, wir zu, wenn wir zurückdenken, dann, ja, das war in meiner Jugend irgendwie das, das Hauptinteraktionsmedium, äh, also ein, ein, ein Telefon, äh, das, das war wahrscheinlich das wichtigste äh, Medium, äh, also Fernsehen in, in eine Richtung und, und wenn man wenn man Telefon und Fernsehen irgendwie zusammendenkt, dann, dann ist man dann mal bei, bei Videokonferenz, so, so wie wir uns jetzt auch daran dran gewöhnt haben, in, in dieser Form zu arbeiten. Und mich, mich reizt es sehr, zu, zu überlegen, wie, wie kann man wie kann man das, das Videokonferenzformat weiterentwickeln. Weil bei solche solche, solche Räume, wie, wie hier im, im Fall der, der Universität Salzburg, an, an der ich unterrichte, die, die finde ich irgendwie äh, super, super mühsam. Natürlich gibt es auch schönere Präsenzräume, aber, aber ich glaube auch, dass es schönere, äh, nochmal kommunikativere Online-Räume gibt als so eine zweidimensionale Videokonferenz, die aber an sich ja erstmal schon, schon gut funktioniert. Dann habe ich ein bisschen zurück, zurückgeschaut in, in mein Archiv und, und habe gefunden, äh, dass wir ja Ende der äh, Nullerjahre, kann man sagen, mit, mit Second Life äh, experimentiert haben und, und Second Life eigentlich schon auch ganz viel vorweggenommen hat, was, was heute da ist, nämlich es war plötzlich die, die Dreidimensionalität da, da sieht man jetzt hier Adobe Connect, das war Vorläufer-Videokonferenz von, von Zoom in in 2D, aber, aber in der Mitte sieht man eine, eine Live-Zuschaltung von, von Second Life. Mich, mich würde interessieren dann, also spätestens, wenn, wenn wir dann zu den Fragen auch bald kommen und Interaktionsmöglichkeiten hier einbauen wollen, wer, wer wieder mal reingeschaut hat in, in Second Life, weil ich, ich war gerade auf der Website und Second Life gibt es ja, gibt's ja auch noch. Und, und wie, das, wie das hier beschrieben ist, ich, ich finde, das schaut irgendwie eigentlich ganz cool aus, auch, auch dieser Gemeinschaftsaspekt, der hier rausgestrichen wird oder auch Remote-Meetings neu definiert. Also ich glaube, das muss man muss man einfach wieder mal ausprobieren, was, was Second Life kann. Was mich auch sehr interessiert, ist einfach Spaß zu haben. In, in solchen dreidimensionalen Räumen, also das wäre hier Spaß in einem 2D-Raum, alle, alle zeigen ihre Haustiere. Äh, also was ich damit sagen will, ist eine, eine Möglichkeit zu schaffen für informelle Begegnung, so wie das jetzt wahrscheinlich gerade in der, in der Pause an dem schönen Buffet stattgefunden hat, wo es einfach Pausengespräche gab. Wie kann, man, wie kann man Pausengespräche im Online-Raum abbilden? Das hier in dem Fall ist jetzt ein, ein 2D-informeller Begegnungsraum, der, der aber gut funktioniert. Das hier ist schon ein 3D-informeller Raum. Das nennt sich hier TriCat, das ist ein, ein deutsches Produkt und ist ein, ein 3D-Webinar. Und das erste Mal, als ich diese Erfahrung gemacht habe, dort am, am Lagerfeuer mit anderen zu plaudern, da war das eigentlich schon... Ziemlich cool. Also das war jetzt nicht wirklich ein VR-System. Ich glaube, mittlerweile hat es auch VR-Funktionalität eingebaut. Man hat das über, über eine, über eine Desktop-Anwendung benutzt. Ja? Und so ist tatsächlich diese, diese informelle Begegnung, glaube ich, eine, eine ganz wichtige im Bildungskontext. So wie dieses Foto hier zeigt, lässt sich das dann auch online <lacht> umsetzen. Da sieht man uns da ist auch Tobias drauf und Stefan, der hier anwesend ist. Und ja, mir, mir hat mir einfach gefallen, dass, dass diese, diese Bilder, die schon ja eigentlich schon ganz ganz ähnlich aus. Ja, warum ist es für mich interessant? Und dann, dann erzähle ich noch auch ein, ein Beispiel und zeige ein paar mögliche Plattformen. Im, im 2D-Raum, also zumindest in Zoom, können wir können wir in der Regel nicht Nähe und Distanz abbilden. Ja, dabei ist Nähe und Distanz äh, ein, ein ganz wichtiger Faktor für, für Kommunikation. Wir gehen auf irgendwen zu, wir sprechen irgendwen an, wir bilden irgendwie äh, kleine oder größere äh, Grüppchen, ja, so wie, so wie hier. Und das können wir in, in 2D üblicherweise nicht abbilden, ja, deshalb, deshalb ist es, glaube ich, sehr spannend, was ich auch super interessant finde, ist die Gestaltbarkeit der dreidimensionalen Räume. Wir haben es ja auch schon bei dem, bei dem Gedenk- oder Trauerraum gesehen, dass er gestaltet werden kann. Zoom lässt so wenig äh, Gestaltungsmöglichkeiten zu. Und ja, durch, durch diese Möglichkeit eben äh, auch auf ihn zuge zuzugehen, glaube ich, glaub ich, kommt es der Idee entgegen, Bildung als sozialen Prozess zu sehen. Die erwähnten informellen Kommunikationsmöglichkeiten haben wir auch. Ja, das hier sind jetzt Screenshots. Ich habe ich hab gehabt, eine, eine Unilehrveranstaltung, Nutzung von äh, VR- bzw. 3D-Räumen für Bildung und Kommunikation. Und das war hier drinnen eine studentische Präsentation. Das ist übrigens Special I.O. Wir können gleich noch mal reinschauen. Ich mache dann über Bildschirmfreigabe ein paar Einblicke. Die Form der Präsentation war so, dass die Studierenden haben also als Ausstellung ihre Präsentationsfolien gestaltet. Und man ist dann von gemeinsam von einer Folie zur nächsten gegangen da, da sieht man auch mich in, inmitten der, der Gruppe und irgendwie ist das so ein schönes, eigentlich äh, ja, lebendig und, und sich auflösendes äh, Bild. Man kann, man kann Räume auch tatsächlich dann, dann einscannen, also nochmal ganz, ganz erweiterte äh, Gestaltbarkeit, Einscannen mit dem funktioniert mit dem mit dem Smartphone und äh, kann dazu auch noch gleich dann noch mal ein bisschen mehr zeigen und, und tatsächlich wenn man, wenn man genau schaut dann, dann, ist, das, dann ist das mein, mein Büro ich werde es nochmal noch mal einblenden und ich konnte also die Studierenden in, in mein Büro einladen was, was irgendwie auch ein, ein sehr ein sehr witziges Gefühl war. und Wir sind dann also hier gemeinsam äh, rumspaziert und, und konnten miteinander interagieren und, und sprechen. Ja, was war das, was war das Interessante jetzt aus, aus Bildungssicht? Man, man fühlt sich nicht so auf der Bühne, wenn man, wenn man hier in diesem, in diesem Raum äh, vorträgt, weil man einfach in der, in der Gruppe mit allen zusammensteht. Alle bleiben in, in Bewegung. Es würde auch auffallen, wenn irgendwer da nicht, nicht mitkommt zum, zum, nächsten, zum nächsten Bild. Das heißt, man ist, man ist irgendwie ein, ein bisschen mehr zu, zu Aufmerksamkeit gezwungen. Dann interessant ist auch der Aspekt, dass man, dass man vor- und zurückgehen kann. Also ich kann mir ansehen, welches, welches Slide war da nochmal, was, was war da drauf. Oder man kann auch vorschauen, was wird kommen. Und ist also nicht so gezwungen wie, wie jetzt, mir, mir, zu, mir zu folgen. Äh, man kann so ein bisschen soziometrische Übungen machen. Das heißt, man kann sagen, alle, die schon Erfahrung haben mit dem Thema, gehen jetzt mal einen Schritt nach, nach rechts oder umgekehrt nach, nach links. Äh, man kann die, die Präsentation dann auch vor oder, oder nach der Lehrveranstaltung besuchen und möglicherweise auch gemeinsam besuchen und das, und das besprechen. Und, und ein interessanter Aspekt war, war auch, dass das irgendwie die, die Verortung der Informationen dann gegeben ist. Also ich, ich weiß irgendwie noch, was sang was dann dort irgendwie rechts hinten oder neben dem Sofa oder so und dann, dann bleibt es irgendwie besser, besser im, im Gedächtnis. Und, und die Räume man sieht es hier ja auch an, an, diesen, an diesen wenigen Beispielen, die, die sehen alle zumindest ein bisschen anders aus und, und Zoom sieht immer gleich aus. Das heißt, man, man kann irgendwie besser, besser verknüpfen die, das Gehörte oder das Diskutierte auch mit, mit, der, mit der entsprechenden Räumlichkeit. Und wenn wir sich also zum Beispiel denken an Sprachkurse oder so, dann kann natürlich auch der, der Sprachkurs am passenden, am passenden Ort stattfinden. Das ist in dem Fall, glaube ich, braucht das keine Erklärung, wo das, wo das, wo das gerade spielt. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen zeigen, live. Also Special IO ist möglicherweise die, die Plattform, die, die gerade am, am interessantesten ist. Es ist zwar nicht Open Source, wie, wie Mozilla Hubs, wo, wo auch der, der, der Trauerraum erstellt worden ist. Aber ich, ich glaube, man, man sieht schon, es sieht irgendwie ganz, ja. ganz hübsch aus. Ich habe den, den Raum den Raum selbst gestaltet, und zwar mit, mit KI-generierten. Äh, Bildern von mir. Und das ist hier vielleicht dann ein, ein bisschen spezieller, ich habe dort auch mein, mein Bären, habe ich hier auch mit, mit reingestellt. Ich zeige mal kurz, wie er, wie er in, in, in Wirklichkeit aussieht. Das war ja, das war ja auch äh, kurz im Gespräch bei dem, bei dem Trauerraum, dass, dass man dort auch mit dreidimensionalen Objekten Erinnerungsgegenstände irgendwie dann dort digitalisieren könnte und mit, mit aufnehmen könnte. Und, und ich glaube, das funktioniert mittlerweile schon, schon ganz gut. Also der, den, den Bern habe ich einge, eingescannt und, und als 3D, also auch mit dem Smartphone eingescannt und als 3D-Objekt äh, mit eingebunden. Und, und wer, wer Lust hat, das ausprobieren das ausprobieren will, kann, kann auch gerne probieren, ich ein Stück noch vorgehen. Da. da sieht man auch noch ein, ein Bild mit äh, von mir mit dem Bären als, als kleines Kind. Wer will, keinen QR-Code einscannen. Das ist vielleicht noch ein ganz, ein ganz, ganz witziges Experiment. Und, und dort hätten wir dann auch die Verbindung hergestellt von VR zu Augmented Reality. Also man kann den den Bären dann tatsächlich auf dem auf dem Schreibtisch haben. Ja, ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn man kein VR Headset verwendet, sondern diesen Raum über den Browser betritt. Ich sehe Fabian hat es probiert. Darf ich darf ich kurz, dürfen wir alle kurz hören, ob es geklappt hat? Ja, äh, hat geklappt. Ich habe den Bär jetzt hier neben mir auf dem Schreibtisch sitzen, ja. Sehr schön. Vielleicht dann ein Screenshot machen und dann... Und dann Aber ja. ich habe das auch schon mal ähm, in einem anderen Kontext genutzt mit meinem Neffen. Der ist riesiger Fan von Dinosauriern. Mhm. Und ich habe dann äh, kurz mal gegoogelt und habe das über eine App gefunden, dass ich quasi Dinosauriermodelle auch in den Raum projizieren konnte. Und dann haben wir... Dinosaurier-Jagd gespielt und er war total begeistert davon, wollte die ganze Zeit dann Fotos machen damit und so. Also die, die App, mit der man das machen kann, vielleicht ganz was Praktisches, das nennt sich Polycam. Ja, es ist eine kostenlose, kostenlose Smartphone-App und, und damit kann ich also entweder Gegenstände einscannen, ja, alte Kinder, Gießkanne einscannen als 3D-Modell dann haben, ich kann es exportieren, runterladen und ich kann es in äh, VR-Welten dann, dann importieren. Ja, läuft tatsächlich alles, alles auch kostenlos. Ja, also vielleicht nochmal ums ganz... Nochmal zu, zu wiederholen, also ich, ich finde... David, könntest ja, du den QR-Code noch mal ein bisschen größer machen? Hier war nochmal die Frage nach dem Einscannen. Kann, kann man es nochmal scannen, ja. Dankeschön. Also ich finde ich finde wirklich interessant die, die Gestaltbarkeit, die gemeinsame Gestaltbarkeit von Lernräumen, das Zugehen, das Zugehen auf andere. Es ist eine ganz andere äh, Kommunikations Atmosphäre, Polycam, heißt die app Man kann damit, es ist wirklich lustig, also Gegenstände Gegenstände funktionieren mittlerweile wirklich sehr gut. Äh, bei, bei, ganzen, bei ganzen Zimmern ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ich kann man ins Wohnzimmer reinschauen, da sieht, sieht man irgendwie, es, es, es wird manches es wird ein bisschen sehr, sehr abgerundet. Aber aber da, da entwickelt sich äh, tatsächlich sehr viel. Und, und ich glaube auch überhaupt, dass, dass diese Mischung auch aus, aus VR und, und AR eine, eine, ganz, eine ganz interessante Sache sein kann. jetzt kann man hier durchgehen und man könnte auch gemeinsam durch diese Räume gehen. Aber ich glaube, wir werden im, im Verlauf des, da ist die Gießkanne übrigens, wir werden im Verlauf des Projekts dann sicher noch die Möglichkeit haben, gemeinsam auch solche Räume zu, zu besuchen. Also man kann Special I.O. mit VR-Headset besuchen oder auch über den, über den Browser. Und die, die Qualität ist, ist mittlerweile wirklich ziemlich gut. Okay, gibt es vielleicht an der Stelle jetzt schon die, die eine oder andere Anmerkung, bevor ich dann natürlich auch noch ein bisschen was... Ergänzen kann. Ah, sehr schön. Wir haben zumindest den. Wir haben Björn auf dem Schreibtisch sitzen. Das ist sehr schön. Christian. Ja, also vielen Dank. Das ist tatsächlich in der Art und Weise das erste Mal, dass ich jetzt auch ein Online-Format so sehe und mit einer Begründung hinten dran, die für mich äh, ja, lernen, theoretisch auch Sinn macht. Wie viel Arbeit steckt denn tatsächlich an Workload da drin, so einen ganzen Raum mit dem Handy dann zu erfassen oder auch im Zusammenspiel mit äh, dem anderen Programm äh, zu bauen? Äh, eigentlich erstaunlich, erstaunlich wenig. Also die, die Bilder, ja. die, die, setzt man, die setzt man einfach da so dran. Ich kann das Bild bewegen hier auch. Also ja. kommt hier an die Wand. Genau, und hier sieht man, hier sieht man dann nochmal mein, mein, mein Büro. Ja, also ich bin da auf der Suche auch noch nach Alternativ-Apps. Also Lumia, ja, glaube ich, heißt einer. Die kann das ist jetzt die Katze sogar. <lacht> also das ist die, die, die Räume sind jetzt noch nicht ganz perfekt. ja Aber, mh, aber es ist zumindest irgendwie eine ganz, ganz eine witzige Sache. Das hat vielleicht gedauert. Ich würde eine Stunde, zwei Stunden und dann, dann, war, der, dann war der Raum mal ausgestattet mit, mit Bildern, so, so wie ich sie wollte. Und der, der Avatar ist auch ganz schnell erstellt. Ist auch ganz nett, weil das schaut so ähnlich aus wie ich. Ja, ich wollte schon sagen, im Gegensatz zu Ihren Studenten äh, hatten Sie sich noch vorher eingescannt und mit genau. der AI bearbeiten lassen. Genau, genau. Ich habe mich, ich habe mich. Äh, dort eingescannt, das macht Special das IO auch selbst. Man kann, was auch nett ist, man kann Videos reintun in den Raum, dann hat man, hat man Musik. Aber Ihre Schüler haben jetzt auch wie Sie kein Headset angehabt, kein... Nein. Also haben vom Laptop aus gesteuert. Ja, ja, ja. Genau. genau. Also es geht mit Headset auch, aber, aber so also Headset ist... Haben wir auch schon gehört, ist irgendwie ein bisschen schwer, immer auf ja. und die, Kost, die Kostenfrage. Ja, wer, wer, hat, wer hat Headset? Das, ich dachte, vielleicht sind sie in Salzburg so gut ausgestattet. Ich, ich weiß nicht, wie viel 0,5 oder 1% Headset-Verbreitung oder so in, in Europa. Die, würde ich jetzt mal schätzen, ja, ist kann ähm, Ja, aber aber Computer und, und Smartphone haben, haben, haben alle. Also haben alle, aber, aber davon kann man jetzt mal ausgehen, dass man, dass man da mit einer großen Gruppe an Menschen dann äh, arbeiten kann. Vielen Dank. Sehr schöner Einblick. Ja, vielleicht auch noch wirklich sehr, sehr witzig ist, äh, die, die, die Möglichkeit dann auch mit Special I.O. hat einen Augmented Reality Modus. Das heißt, das heißt genauso wie, man, wie, wie der wie der Bär, äh, in den Raum, in den Realraum geholt werden kann, kann ich das mit, mit Online-Teilnehmenden tun, übers über Smartphone. Ja, also ich glaube, da werden wir auch noch Gelegenheit haben, das gemeinsam zu probieren. Äh, Special IO, also die, diese Plattform über Augmented Reality auszuprobieren. Ja, und dann es, das ist eine andere Plattform in dem Fall, aber es war auch ein, ein, eine Augmented Reality-Möglichkeit dort ähm, den einen Avatar auch wieder in die, in die Dusche mitzunehmen <lacht> und mit dem Smartphone. Ja, vielleicht neben Neben diesen tatsächlichen äh, VR-Räumen, die also auch mit VR-Headset zugänglich sind und, und dann eben auch zum Beispiel die, die immersive äh, Erfahrung bieten, gibt es, gibt es eine Reihe von, von interessanten 3D-Plattformen, die man die man auch für, für Bildungszwecke verwenden kann. Einige, eine davon wäre wär zum Beispiel äh, Mibo. schon also das geht jetzt nur ohne ohne via headset aber aber das lustige ist ich bin dann auf so einem äh, es ist wie ein fernseher mein, mein, mein kopf und und dann kann man in, in so sehr fantastische welten kann man reingehen und es steht schon more fun with other People. Und das ist ganz klar, das ist alleine, alleine ist es irgendwie ja ganz, ganz nett. Das, das Gute hier ist, die die, Nav die Navigation ist super einfach. Ja, und dann kann man das Kappe aufsetzen oder man kann Radio hören oder man kann irgendwie mit Pfeil und Bogen schießen oder irgendwelche Spiele machen oder an den Strand äh, spazieren und, und das, das eben gemeinsam tun. Ja, oder hier kann ich Basketball spielen, irgendwie kann ich dann den Ball nehmen und dann, aber eben gemeinsam mit anderen, als, als Socializing-Aktivität. Andere Plattform, die wir noch kurz reinschauen können, können ist, ist natürlich Room 3D, kostenlos nur mit wenigen Leuten. Auch das Mibo, das ich vorher gerade gezeigt habe, ist, ist nicht ganz günstig. Aber was hier ist, es ist sozusagen, es ist eine, es ist ein 3D-Videokonferenzsystem. Äh, Schauen wir, genau, da zeigt jetzt ein Bild. Und, und jetzt kann ich mich, genau, da bin ich, bin ich jetzt tatsächlich auch live, äh, Café in Paris. Und, und die, die anderen, also ich bin jetzt alleine drinnen aber die anderen könnten da hier mit um den, um den Tisch sitzen. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie großartig bewegen, aber, aber ich kann mich immerhin umsehen und, und man hat dann das Gefühl, okay, man, man ist halt wirklich jetzt in einem äh, Café, kann sich den anderen irgendwie mehr, mehr zuwenden. Gut, und dann gibt es noch eins, das ist auch ganz lustig, das nennt sich Party Space. Haben wir auch mal ausprobiert, wirklich für, für, eine, für eine Party. Ähm, man, man sieht schon, also man, es ist so eine Mischung aus, aus Videokonferenz und, und eben aber drei, dreidimensional sehr. Also auch wieder einfache Navigation, einfach sich da äh, miteinander zu unterhalten. Und vielleicht noch zum Abschluss und dann, dann Möglichkeit nochmal für, für Fragen und Gespräch. Was, was irgendwie große Zukunft oder Zukunft haben könnte, ist Roblox oder die Plattform Roblox, auf, auf, der, auf der eigentlich alle möglichen Spiele, Spiele laufen zum Teil jetzt auch in, in super Qualität und, und hier drinnen gibt es jetzt auch unterschiedliche Special Voice Chats und, und das Interessante ist dass die dass die Raum oh, ey. Der das oh, da ist ein ja. Stereo-Ton, das kann ich ja, nicht ja. ja. machen. Ja. Das um, ja. Ich kann mich jetzt einfach durchbewegen, das ist wie ein Spiegel. Und die Leute unterhalten sich hier drinnen. Ja. Ich meine, keine, keine Ahnung, ob die da etwas alles voll. machen. Ja, wieder, wieder raus. Aber möglicherweise ist das auch eine, eine interessante Entwicklung, die man sich anschauen sollte, was passiert auf, auf Roblox und, und wie könnte man das dann vielleicht eher mit Jugendlichen, aber möglicherweise auch bald mit Älteren, dann sinnvoll einsetzen als 3D-Kommunikationsplattform. Gut, jetzt höre ich mal auf zu erzählen und wäre dankbar für Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen. Mr. Lukas. <lacht> ja, ähm, schön, David, was mich mal interessieren würde, ähm, du arbeitest ja auch an der Hochschule und auch mit Space hast du verschiedene Rundgänge gemacht. Wie wird das denn von den Studierenden wahrgenommen, jetzt im Vergleich zu Zoom zum Beispiel zu anderen digitalen Formaten? Ja, also erstmal ist es natürlich ein bisschen komplizierter, dort, dort einzusteigen und zu gestalten. Ja, also es ist nicht so kompliziert, aber es ist eben doch mehr als einfach nur äh, powerpoint Präsentation zu machen und, und was dazu kommt, man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wie, wie gestalte ich, was, was, baue ich dort, was baue ich dort ein? Weil jetzt nur irgendwie die, die Präsentation abspulen, so, so wie man das vielleicht sonst gemacht hätte. Also man muss, man muss schon die, die Dreidimensionalität auch versuchen zu nutzen. Bei Zoom äh, hat man ja oder wegen Berichten von Universitäten, eher so das Problem, dass viele Menschen dann auch die Scheu haben, Kamera anzumachen, mhm. ähm, auch so eine Art, ja, in der digitalen Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, Spatial I.O., andere 3D-Räume nutzen ja jetzt Avatare. Gibt es da wahrnehmbare Unterschiede oder Rückmeldungen, dass das irgendwie angenehm aufgenommen wird oder anders aufgenommen wird? Ja, also dass man die Kamera gar nicht einschalten kann. Das geht mittlerweile bei Spatial I.O. nicht mehr. Das wird, das wird als angenehm wahrgenommen und dass man sich halt hinter dem Avatar auch ein bisschen verbergen, verbergen kann. Aber, aber trotzdem ist es noch ein, ein Raum, der, der sehr ungewohnt ist und die Interaktion oder könnte viel besser sein. Also man könnte, die könnten viel mehr, auch wenn man das jetzt vorschlägt, die könnten viel mehr einbauen, wir machen da mal kleine Gruppen und verteilt euch jetzt mal irgendwie frei und kommt miteinander ins Gespräch oder so. Das muss man, muss man wirklich ganz, ganz klar und deutlich erstmal anleiten. Also von sich aus läuft die Präsentation dann doch eher wieder <lacht> wie gewohnt ab. Es Katrin, gibt eine Frage ja. im Online-Raum von ja. Katrin Schlör. Bitte, ja. Genau, also erstmal vielen Dank, ähm, David, für die Einblicke und auch vielen Dank für die gesamte Veranstaltung, super bereichernd. Ähm, ich würde auch nochmal an Tobias' ähm, Frage anknüpfen in, und Fragen quasi mit, ähm, in welchem Studiengang die Studierenden ähm, studieren, mit denen du das gemacht hast. Ähm, ich lehre ja im Studiengang Soziale Arbeit und da sind manchmal dann doch auch noch so ein bisschen Vorbehalte, also auch Klar, mit auch medienethischen Fragen oder so da, wo Studierende dann doch ein bisschen zurückhaltender sind. Ähm, und dann wird daran aufbauend quasi, ob du mit dem Raum gearbeitet hast, den du jetzt gerade uns gezeigt hast oder ob das dann quasi thematisch passend eben zu den Inhalten des Seminars war und daran anschließend, ob es die Möglichkeit ähm, eben auch gibt, interaktiv so einen Raum zu gestalten, weil ich zum Beispiel jetzt auch in der Jugendarbeit oder so da total viel Potenzial sehen würde, also quasi aktive Medienarbeit mit Spatial oder so. Genau. Also, erste Frage ist Kommunikationswissenschaften und äh, dann mit Praxisbezug, also Übung. Ja, das heißt, äh, ja, und, und die Studierenden. Auf, auf Spatial.io kann man, kann, man, kann man sehr schnell Create Space, also man meldet sich an, sagt Create Space, dann, dann kriegt man einiges an Vorlagen. Das heißt, die durften selber aussuchen, was zu ihrem Inhalt passt und, und mussten auch selbst gestalten. Und, und man kann auch gemeinsam gestalten. Also ich kann, ich kann auch den, den Raum so einstellen, dass also zugelassen ist. Ja, hier sieht man alle möglichen anderen Räume auch, dass, dass also alle. Hier ein Bild an die Wand hängen können oder, oder irgendein 3D-Objekt ein 3D -Objekt einfügen können. Also das, das gemeinsame Gestalten ist, ist schon auch ein, ein interessanter Aspekt. Wir gestalten uns den Lernraum so, wie wir ihn haben wollen. Ina Eine Wittmeier. weitere Frage von Ina Wittmeier. Sorry, David, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Ja, ich habe mich nochmal gefragt, was denn an Anforderungen für die Lehrenden ähm, auf uns zukommen. Also wenn ich den Inhalt vermittle und gleichzeitig noch den Raum gestalten muss oder ist es ein neues Jobprofil sozusagen, derjenige, der den Raum oder diejenige, den Raum noch zusätzlich gestaltet. Ähm, da war jetzt ja schon eine Antwort, man kann es auch gemeinsam machen. Aber das frage ich mich nochmal so ein bisschen, wann sozusagen und wer das dann wie tut. Und die zweite Frage, die dran anknüpft, ist so ein bisschen die Didaktik oder ähm, Tobias würde von Mathetik sprechen oder Methodik dahinter, ähm, muss man sich ja auch gut überlegen, was man macht. Also im selbstorganisierten Lernen könnte man ja unterschiedliche, keine Ahnung, Lerninseln machen, in verschiedenen Themenwelten oder so, wo sich ähm, Lern Lernende auch selber Inhalte erschließen können oder so. Da ist es noch gar nicht groß drauf eingegangen worden, sondern eher so auf dieses, die Räume an sich. Hast du da Erfahrungen, die du uns mitteilen kannst? Mhm. Also wichtig, glaube ich, ist, dass man, dass man sich tatsächlich überlegen muss, warum, warum macht man was in 3D. Ja. Also wenn, wenn, das, wenn ich dasselbe mache dann in 3D, was ich in Zoom mache oder, oder vielleicht noch schlimmer in einer Vorlesung mache, in, in einem One-to-Many-Format, wo ich rede und viele hören zu, dann ist es sinnlos. Ja, ich muss, muss also das ganze Format und Methode, muss ich an den drei, da, da muss der Raum muss irgendwie eine Rolle spielen. Sonst, sonst ist der erhöhte Aufwand und die Eingewöhnungszeit, die ja auch da ist, äh, ist, ist sinnlos. Ja, also da muss ich soziometrische Übungen zum Beispiel einbauen oder, oder, oder freie Gruppenarbeiten oder irgendwie, wie angesprochen irgendwelche Themeninseln. Ja, oder man kann dort auch, auch sehr schön gemeinsam mit Kärtchen arbeiten, die man in den Raum hängt. Aber, aber alles braucht natürlich auch irgendwie Eingewöhnungsweise auf allen Seiten für die, für die Lehrenden, genauso wie für die Studierenden. Felix. Ja, hallo und vielen Dank schon mal bis hierhin. Ich habe bisher immer nur so zweidimensional mit WonderMe oder sowas gearbeitet ja. und da war die größte Hürde für die Teilnehmenden überhaupt in den Raum zu gelangen. Wie sind die Hürden bei diesen Sachen? Müssen die sich erst einen Account anlegen? Geht das per Link oder? Ja, wie sind die Erfahrungswerte? Wie viele landen dann auch wirklich in dem Raum? Genau, genau. Also ähnlich wie bei WonderMe, das übrigens seit Ende April nicht mehr existiert. Oh, okay, ich forsche mal nicht mehr drin. <lacht> also man also. braucht sich nicht anmelden, man kommt über den, über den Link rein. Ja, und aber, aber trotzdem, wenn, wenn Computer irgendwie zu schwach ist oder Browser nicht, nicht mehr aktuell, also es passiert schon, dass dann von 50 Leuten irgendwie ein paar zurückbleiben und das aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen. Mhm. Aber es ging nun halt mal darum, jetzt die die diese 3D-Räume auszuprobieren und dann, dann hat es halt beim nächsten Mal funktioniert, wenn man irgendwie Computer-Update oder was gemacht hat okay. oder Smartphone verwendet hat. Wobei, hey, ähm, David, Zugänglichkeit ja keine, oder nicht nur Fragen der Ressourcen ist, das ist, kann ja auch eine didaktische Frage sein, inwieweit bereite ich meine Zielgruppe im Vorfeld vor, ähm, an einem Format teilnehmen zu können. Das hatten wir am Anfang bei Zoom ja auch, dass wir Technikchecks hatten, dass wir zwei, drei Veranstaltungen im Vorfeld hatten. Und das genau das Gleiche braucht man natürlich bei den dreidimensionalen Räumen, äh, natürlich auch neue Technologie und neue Zugänge. Ja, genau. Und, und es ist ungewohnt zuerst. Ja, es ist so, so ähnlich wie... 2017 und alle probieren das erste Mal Zoom aus. Äh, Christian. Ich wollte noch mal auf Inas Frage zurückkommen, weil ich das sehr relevant fand. Wer bereitet sowas vor? Also ich glaube, das kann nicht jeder Fortbildner leisten. Dafür gibt es ja auch Institute in unserer Arbeitswelt, die das machen. Aber ich glaube, wir müssen schon lernen, das zu nutzen und systematisch als zumindest als Weiterbildner einzusetzen, vielleicht für Blended Learning Szenarien, das ist doch schon eine wesentlich höhere Attraktivität als ein Zoom-Meeting einmal im Monat. Und gerade wenn ich mit einer Gruppe kontinuierlich über einen Zeitraum arbeite, entwickelt sich dadurch viel mehr persönliches Miteinander. Also, das spüre ich direkt. Und ich glaube auch, dass ich ein neues Lieblingscomputerspiel gefunden habe. Ich bin gerade bei Special I.O., also, das sieht faszinierend aus. Ja, aber, aber es ist tatsächlich, es ist Aufwand. Ja, und, und es funktioniert erstmal nicht so ähm, ja, so gut wie Zoom. So, so einfach. Ja. Oder so gewohnt. Wie ja wir klar, aber also wenn ich mir überlege, ich habe auch schon mit Schülern Minecraft-AGs gemacht und äh, mit CAG-Programmen experimentiert, das sieht wesentlich vereinfachter aus. Und jetzt auch die Möglichkeit zu haben, tatsächlich mit einem Handy, also mit einem Smartphone, Gegenstände komplett zu erfassen und ein Computer rechnet mir das aus und setzt das zusammen und das kann ich noch in andere Räume einbauen und ich kann hier aus Vorlagen partizipieren. Also ich äh, sehe da schon auch einen hohen Nutzen und wenn Institute wie äh, von der EKNH, also gerade mit diesem Eduburst das baut sich ja jetzt auf, also wenn wir dann Räume gestalten, die allein für uns alle nutzbar wären oder für wen auch immer, der das braucht, dann kann man Menschen auch, denke ich, da hat Tobias Recht dahin führen, dass die das hinkriegen. Aber ich habe auch die Einstiegshürde allein an einer, ja, an einem Link erlebt. Menschen, die angerufen werden wollten und dass man ihnen am besten übers Telefon die Hand führt mit der Maus. Also wir haben ja auch Zielgruppen, die brauchen immer weiterhin noch die Basisunterstützung. Ja. Ja. Danke. Aber ich glaube, wir werden das genauso lernen, wie wir mit Zoom umgehen äh, gelernt haben. Und wir werden wahrscheinlich auch mit, mit ganz vielen verschiedenen Systemen dann auch lernen, umzugehen. Aber, aber klar, erstmal erst gibt es gewisse Hürden. Daniel. Ja, ich arbeite ja bei einer Behörde oder bei einer Kommune. Wie sieht es mit dem Killer-Thema Datenschutz aus? Weil es bei uns oftmals quasi dann immer das Fortschlagargument, bestimmte Plattformen Formen oder bestimmte Dienste halt nicht nutzen zu dürfen. In der praktischen Arbeit, speziell in der Arbeit mit jungen Menschen. Muss man, sich, muss man sich genau anschauen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche äh, ja, Ansprüche an, an das Thema. Ich glaube, ähm, das ist ja kein triviales Thema, Datenschutz. Ähm, und... Da kann man natürlich auch tagelang Veranstaltungen, ich sag mal, füllen. Da, da lohnt es sich wirklich mit den eigenen Datenschutzbeauftragten zu sprechen. Denn letztendlich geht es ja um die Daten, die selber in den Veranstaltungen verarbeitet werden, die hochgeladen werden, die veröffentlicht werden. Und äh, ja, bei öffentlichen Bildungsveranstaltungen sehe ich da jetzt weniger das Problem. Aber da wirklich mit dem eigenen Datenschutzbeauftragten nochmal sprechen. So, jetzt haben wir hier vor Ort nochmal eine äh, Wortmeldung ich kann da gut anknüpfen. Hört man mich, weil das Mikro ist eher für große Leute ja, hier Geht eingestellt. Gut. Ich helfe dir. Das ist ziemlich banal, weil ich wollte einfach fragen, welche Tools dürfen wir davon überhaupt benutzen? Ich fand es zum Beispiel, David, total beruhigend für mich, erstmal zu wissen, dass es Vorlagen gibt und ich muss noch sel nicht selber jetzt so noch Räume erfinden, sondern kann die dann sozusagen mit den Instrumenten und Bildern gestalten. Aber. Hm. In der EKN bei uns ist es ja so, dass wir bestimmte Programme, Tools oder sowas muss ja erst durch die Datenschutzstelle genau. kommen. Und das dauert bekanntlich etwas. Und die Frage ja. wäre für mich, bevor wir hier die Fortbildung auch weitermachen, habt ihr im Vorfeld, das wäre eine Frage an Tobias und Lukas, habt ihr mal abgefragt, welche wir nutzen dürfen? Also ja. von den Vorgestellten. Ähm, da gibt es ja eine öffentlich einsehbare Liste von dem, was wir nutzen dürfen. Und ja, hierbei, sind, bei den Spatial I.O.-Räumen, das sind ja erstmal Online-Dienste, die aufgerufen werden, das sind ja keine installierbaren Programme. Das wir nutzen. Und da kommt es darauf an, welche Daten du verarbeitest und du hochlädst. Also, das heißt, das ist ja auch gerade so der Clou bei Datenschutz: jeder, jede Person ist selber aufgefordert, zu überlegen und nachzudenken, wie sensibel sind denn die Daten, mit denen ich arbeite. Es gibt da niemanden mehr, der sagt, das darfst du und das darfst du nicht, sondern du musst selber bewerten können, sind die Informationen, mit denen du arbeitest, sensibel, dann solltest du es nicht nutzen. Wenn du sagst, keine Relevanz, dann, dann gerne. Okay, danke. Gut, haben wir denn sonst noch Fragen? Lukas, wie sieht es online aus? Online scheint es so zu sein, als wären erstmal alle Fragen beantwortet. Gibt es hier vor Ort noch Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt ja auch ein klein wenig über den Zeitplan, aber das macht uns gar nichts. David, dir herzlichen Dank für den Einblick in die Arbeit. 3D-Räume im Bildungsbereich fand ich sehr informativ, sehr hilfreich. Und ist jetzt natürlich auch die perfekte Überleitung in die Beschreibung von Eduverse Social, was jetzt gleich kommen wird. Aber ich merke eine leichte Unruhe vor Ort und deswegen machen wir nochmal fünf Minuten Pause zum Lüften, zum Kaffee und zum Durchatmen, zum Bewegen. Ich kann jetzt jetzt stundenlang so weiterreden, aber ich höre auf damit. Fünf Minuten Pause und dann geht es weiter. Bis gleich.